Ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Open Video Lecture in der Reihe Co-Science Forschen und Publizieren mit dem Netz. Mein Name ist Lambert Heller von der TIB Hannover. Ähm, Sie sind jetzt ein bisschen Zeuge dessen geworden, dass äh, wir tatsächlich äh, das allererste Mal äh, in diesem Maßstab hier eine solche Open Video Lecture machen. Ähm, ich möchte ganz kurz, äh, <lacht> weil uns die Zeit davonläuft, äh, eigentlich sollte diese Veranstaltung um 15 Uhr beendet sein, etwas sagen zu dem, was Sie hier erwartet. Ähm, es ist also so, dass wir eine Reihe von Open Video-Lectures machen, rund um dieses Themengebiet, Co-Science gemeinsam forschen und publizieren mit dem Netz. Und ermöglicht ist das durch Foster Open Science, also wir sind ein kleines bisschen EU gefördert mit dem, was wir hier tun. Sie werden im Laufe der Reihe immer wieder verschiedene Referentinnen und Referenten hier zu sehen und zu hören bekommen und auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, zu diskutieren. Das genaue Programm kennen Sie von der Website der TIB, den Link sehen Sie, kennen Sie bereits. Und äh, ganz wichtig ist, dass äh, wir diese Veranstaltung hier aufzeichnen. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit wahrnehmen, Fragen zu posten, worum wir Sie ganz herzlich bitten möchten, wir werden am Schluss dieser Stunde hier in eine kleine Gesprächssituation übergehen, in der wir diskutieren und Ihre Fragen beantworten, ähm, dann berücksichtigen Sie bitte, dass diese Fragen, die Sie anonym hier hineinposten können, äh, auch mit aufgezeichnet werden und sie damit einverstanden sind, dass also daraus eine Art äh, nachnutzbare Open Educational Resource entsteht, die man sich später als Video dann anschauen kann. Ja, soweit. Äh, wir sind sehr, wir freuen uns sehr darüber, dass das trotz unserer technischen ähm, Anfangsschwierigkeiten hier wir doch äh, inzwischen weit mehr als 60 Teilnehmer hier zählen im Stream. Ähm, aus äh, Orten von Karlsruhe, über Aachen und Braunschweig, nach Erfurt, Mannheim, überall her. Kommen Sie, die, die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, das freut uns sehr. Ähm, Sie haben die Gelegenheit, Fragen nicht nur im Chat zu posten, sondern auch ähm, auf Twitter. Verwenden Sie einfach den Hashtag CoScience oder Foster Open Science in einem Wort. Und äh, jetzt möchte ich Ihnen vorstellen, Robert Jeschke, mit dem äh, wir hier heute zusammen, also Robert Jeschke und ich, werden also in dieser ersten Sitzung sozusagen etwas erzählen. Robert, wenn du mal ins Bild kommen möchtest. Hallo. Äh, und ähm, ja, im Grunde genommen ähm, würde ich jetzt einfach mal an dich übergeben hier. Hm, kannst du mir die Folie bitte noch anmachen? Ah ja, okay, genau. Okay, wunderbar. Ach, herrlich, jetzt läuft's, okay. gut. Robert, bitteschön. Ja, danke Lambert für die Vorstellung. Ich hoffe, ich brauche das nicht. Ähm, doch, ich brauche es, okay. Ähm, so, ich hoffe, jetzt bin ich im Ton zu hören. Ähm, ja, willkommen und vielen Dank ähm, fürs Dabeisein. Ähm, ich hoffe, Sie können jetzt die Folien auch genauso sehen, wie ich sie sehe. Ähm, das war eine kleine Vorstellungsrunde ähm, der Lambert ähm, Heller, wie gesagt, von der TIB hier in Hannover. Ich bin Professor an der Leibniz Universität Hannover und am Forschungszentrum L3S. Sie sehen hier meine Kontaktdaten auch eingeblendet. Wenn Sie weitere Fragen auch über die Vorlesung hinaus haben, können Sie mich da gerne kontaktieren. Zunächst... Ähm ja. Zum ähm, Thema Recherchieren werden wir ähm, heute leider nicht ganz so viel sagen, weil da gibt es ein eigenes Webinar, ein eigenes Webinar ähm, wo nur das Thema Recherche betrachtet wird. Ähm, aber wir werden heute auf das Sammeln, Teilen und Nutzen eingehen, insbesondere natürlich in einem kollaborativen Setup. Das heißt, wenn Sie mit Ihren Kollegen oder ähm, Kommilitonen ähm, zusammen Literatur verwalten wollen. Ein ganz wichtiger Punkt bei all diesen Schritten ist, dass bevor Sie mit der Recherche anfangen, das heißt dem Thema, was heute auch noch gar nicht drankommt, Sie sich schon mal Gedanken machen sollten, wie Sie denn die Literatur sammeln, das heißt ähm, speichern und ähm, für andere Kolleginnen oder Kollegen ähm, verfügbar machen. Das heißt, ähm, welche Software Sie nutzen können oder welche Webdienste, um diese Literaturreferenzen oder sogar die, ganze, ähm, die ganzen Literaturdateien, die PDFs äh, zu teilen. Und ein ganz wichtiger Schritt, zum Schluss wollen Sie sicherlich was mit diesen Literaturreferenzen, mit diesen Bibliografien machen. Das heißt, Sie wollen sie nutzen, zum Beispiel einbinden auf Ihre Website oder einbinden in eine Publikation und auch dafür brauchen Sie spezielle Tools. Und wenn die Schritte, die Sie vorher machen, nicht so ganz kompatibel sind mit dem, was Sie zum Schluss machen wollen, ist das alles nicht so einfach. Ja? Das heißt, deshalb ist es wichtig, bevor Sie mit dem Recherchieren anfangen, schon mal zu schauen, was gibt der Markt her, welche Tools sind geeignet für diese folgenden Schritte. Und genau da wollen wir jetzt auch weitermachen. Moment, genau, ähm, mit einer nächsten Umfrage. Was mich interessiert, ist eigentlich, welche Anwendungen zur Recherche, zur Verwaltung oder zum Teilen von Literaturreferenzen ähm, Sie kennen, beziehungsweise Sie schon genutzt haben. Ähm, wir werden gleich im Anschluss auf so ein paar Anwendungen eingehen. Vielleicht machen Sie hier mal wieder, ah, es ist wunderbar, das ist eine sehr tolle Umfrage. Vielleicht können Sie hier mal... Ähm, ein Häkchen setzen, was haben Sie schon mal benutzt oder was kennen Sie ähm, von den Tools, ähm, um Literaturreferenzen zu teilen. Also wenn Sie Excel nutzen, um ähm, irgendwelche Kalkulationen zu machen, brauchen Sie kein Häkchen setzen, aber wenn Sie das kennen, zum Literaturreferenzen teilen, dann ähm, passt das ganz gut. Ähm okay. Mhm. Okay, die Umfrage ist zu Ende. Ich finde das sehr spannend, ist ähm, sozusagen ein, ähm, ja, das Tool, was am meisten genutzt wird, mit, wenn ich das richtig sehe, ich sehe leider die Zahlen nicht so ganz, aber ah, Moment, doch, da, ähm, ist tatsächlich Citavi, was sicherlich damit zusammenhängt, dass ganz viele Bibliothe äh, Bibliotheken oder auch Unis dafür Lizenzen haben. Ähm, Jabref, Bibtech, Sotero, Mendeley, okay, Google Scholar, Microsoft Academic Search ist äh, gar nicht bekannt, ist interessant, GitHub, Geht Subversion Mc Mercurial auch nicht, Twitter? Eher weniger. Okay, das ist sehr interessant. Ich glaube, ähm, ich werde jetzt auf der nächsten Folie, wir haben ein bisschen was ähm, dazu sehen, nochmal diese Tools-Überblick. Ähm, und ähm, ja, jetzt möchte ich ein bisschen auf die Tools eingehen und vielleicht sagen, ähm, welche sind eher geeignet, kollaborativ damit zu arbeiten und welche sind vielleicht nicht so gut dafür geeignet. Ähm, Sie sehen hier ähm, eine Anordnung verschiedener ähm, Literaturverwaltungstools, ähm, Online-Anwendungen oder auch Tools, die vielleicht gar nicht gemacht sind ursprünglich für Literaturverwaltung. Und ich habe das in zwei Dimensionen mal versucht ähm, zu strukturieren. Es gibt einerseits... Ähm, die Dimensionen ähm, in der vertikalen Achse zu den Tools, die eher speziell sind, das heißt ähm, speziell für die Literaturverwaltung, für das ähm, Sammeln von Literatur gedacht, versus ähm, weiter unten, ähm, ganz allgemeine Tools, die man für ganz andere Sachen auch nehmen kann. Dann gibt es die zwei Dimensionen. Links und rechts eher offline und Single-User, das heißt, das sind die Tools, wenn Sie kollaborativ arbeiten wollen, die sie vielleicht nicht so äh, gut geeignet sind. Und auf der rechten Seite eher online und eher kollaborativ, das sind die Tools, um die es heute eigentlich gehen soll. Ähm, ich habe schon gesehen, dass viele von Ihnen Citavi nutzen. Das ist eines der Tools, ähm, was ähm, speziell für Literaturverwaltung ähm, gemacht wurde was aber eher so ein standalone tool ist, das heißt, wo Sie wenig Interaktionsmöglichkeiten ähm, mit anderen äh, Kolleginnen haben. Das soll sich in Zukunft ändern, aber zurzeit ist das leider noch nicht so der Fall. Ähm, die genuinen Online-Tools, das heißt die Tools, die wirklich dafür gemacht sind, dass Sie mit anderen Leuten ähm, kollaborativ arbeiten können, das sind so Dienste wie Bipsonomy, you Like, ResearchGate, Academia, Edu ähm, und Mendeley. Wobei man dazu sagen muss, ResearchGate, Academia Edu, das sind eigentlich ähm, so ein bisschen soziale Netzwerke für Wissenschaftler. Das heißt, da können Sie darüber hinaus noch ganz viele andere Sachen machen. Wipsonomy und Like sind eigentlich reine Literaturverwaltung, ähm, um kollaborativ mit anderen ähm, Forschern Literaturreferenzen zu teilen. Ähm, Mendeley ist, würde ich sagen, so ein Zwischending, entwickelt sich auch immer mehr zum sozialen Netzwerk hin. Ähm, ein ganz spannendes Tool ist Zotero was ursprünglich anfing als eine Browsererweiterung und es ihnen ganz leicht macht, Literatur, die sie auf einer Webseite zum Beispiel bei einem Publisher gefunden haben, zu speichern und mittlerweile auch mit anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Ähm, es gibt noch so eine ganze Ecke von Tools, auf die ich hier gar nicht groß eingehen kann. Das sind äh, Google, ähm, Scola, Scopus und Microsoft Academic Search. Das sind auch Online-Tools, aber die haben wenig Interaktionsmöglichkeiten. Ja, Sie sind hauptsächlich zur Recherche gedacht, Sie können auch manchmal sich so Literaturlisten ähm, anlegen, aber Sie können das kaum mit anderen Leuten tauschen. Ähm, was geht noch online und was geht noch kollaborativ? Ähm, Sie können natürlich so Tools wie GitHub oder Git oder Mercurial, das sind alles verteilte Versionsverwaltungssysteme ähm, nutzen. Die kommen ähm, aus der Entwicklung, aus der Softwareentwicklung. Und wenn Sie ähm, da ein bisschen technisches Geschick haben, sind das Tools, die sehr mächtig sind, mit denen Sie sehr leicht kollaborativ äh, schauen können, was für neue Literatur haben meine Kollegen beigetragen, was ähm, ähm, nutzen Sie gerade so. Ähm, auch typische Online-Tools, die Sie sehr gut nutzen können, die aber überhaupt nicht ähm, optimiert sind auf Literaturverwaltung, sind zum Beispiel Dinge ähm, wie Dropbox ähm, oder Google Drive. Dort können Sie leicht ähm, PDF-Dateien hochladen ähm, und ähm, mit ihren ähm, Kolleginnen oder Kollegen ähm, teilen. Sie können ähm, dort auch Gruppen einrichten, sodass ähm, Sie mit anderen Leuten sehr genau einschränken können, wer auf diese Dokumente zugreifen kann. Ähm, das ist so ein Punkt, ähm, auf den Sie vielleicht auch achten sollten, ähm, wenn Sie online ähm, mit ähm, Literatur arbeiten, ähm, dass Sie ähm, beachten, mit wem Sie tatsächlich das Recht haben, diese PDFs zu teilen. Meistens in der Gruppe ist das kein Problem. Ähm, hier ist noch der kleine Vogel ganz rechts unten in der Ecke. Das ist ähm, der Vogel von Twitter. Und ähm, ja, auch der wird teilweise genutzt, um Literatur zu verwalten oder Literatur zu teilen, indem man zum Beispiel einfach sagt, ja, ich habe hier ein tolles Paper gefunden und das ähm, raus-tweetet und seinen Kollegen zum Beispiel sagt, liest dir das doch mal durch. Das ist ein ganz typisches Tool eigentlich dafür. Ähm, gut, ähm, das soll so ein bisschen ein Überblick gewesen sein. Ähm, ich glaube, man könnte zu jedem Tool noch ganz viel sagen. Sie müssen letztlich ähm, für sich entscheiden, was ist für Sie ein gutes Tool, womit kommen Sie klar. Und ähm, was man dafür braucht, das sind ähm, verschiedene Kriterien. Ja. Wonach kann man sich so ein Tool aussuchen? Und ich habe ja mal einen Überblick über mögliche Kriterien gegeben. Ähm, zunächst einen Verweis auf die Wikipedia. Dort gibt es eine super ähm, Übersicht ähm, auf Reference Management Software System. Dort sind die Online Tools nicht unbedingt alle dabei, aber ähm, es sind ganz viele Tools dabei, die ich hier gezeigt habe und noch viel mehr. Und dort finden Sie auch gute Kriterien, nach denen Sie diese Tools sich aussuchen können. Worauf sollten Sie achten? Ein Punkt ist sicherlich, ob das Tool nur online funktioniert oder ob es auch offline funktioniert. Gerade wenn Sie zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel im Zug unterwegs sind oder irgendwo anders, wo Sie gerade keinen Online-Zugang haben, dann sind Sie mit so Systemen wie zum Beispiel Site you Like oder auch Websonomy eigentlich aufgeschmissen, weil Sie dann an Ihre Daten nicht rankommen. Versus wenn Sie nur ein Tool haben, was nur offline geht, zum Beispiel JabRef, dann können Sie natürlich mit anderen Kollegen kaum ähm, Daten austauschen. Ähm, und das, dieses Online versus Offline spiegelt sich halt oft auch in der Funktionalität, ist es ein kollaboratives System oder ist es eher was für Sie alleine ähm, als Single-User, ähm, spiegelt sich das oft wieder. Ähm, eine andere Frage, wollen Sie ein webbasiertes Tool oder wollen Sie eine Desktop-Anwendung? Wenn Sie eine Desktop-Anwendung wollen, dann müssen Sie schauen, ob die desktop anwendung für Ihre jeweiligen Betriebssysteme äh, vorhanden sind, ob das auch auf den Computern Ihrer Kollegen gut funktioniert. Das muss nicht immer so sein. Bei einer Web-Anwendung, die hat zwar den Nachteil offline zu sein, aber sie funktioniert wahrscheinlich auch bei allen ähm, Teilnehmern ähm, an Ihrem Paper zum Beispiel, weil Sie alle einen Browser haben und damit die Anwendung nutzen können. Ein sehr tolles Beispiel ist dafür, dafür ist Zotero. Das ist auch webbasiert, funktioniert sozusagen auch auf jedem Betriebssystem. Das einzige Voraussetzung ist, dass Sie den Firefox-Browser dafür benutzen müssen. Ein ganz wichtiger und meiner Meinung nach eigentlich fast der schwierigste Schritt in ganz vielen Fällen ist, wie können Sie denn Ihre Literaturverwaltung mit Ihrer Textverarbeitung verknüpfen? Sie haben jetzt ganz viel Literatur mit Ihren Kolleginnen und Kollegen eingesammelt und ähm, Sie schreiben jetzt kollaborativ an einem Paper. Ähm, und da ist schon die Frage, wie schreibt man kollaborativ an einem Paper? Das ist schon nicht so einfach zu beantworten. Ähm, das wird oft mit Word gemacht und dann werden Word-Dokumente hin und her geschickt und dann müssten Sie halt gucken, dass Sie eine Anwendung finden, die Sie an Word anbinden können. Das schränkt den Kreis schon ziemlich ein. Ähm, da gibt es eigentlich nur EndNote und Citavi. Ich glaube, auch JabRef hat ein bisschen eine Integration. Ähm, die webbasierten Systeme eher nicht so. Ich glaube, Mendeley geht auch noch. Ähm, wenn Sie aber gleich so eine Online-Textverarbeitung, zum Beispiel wie Google Docs verwenden, dann kommen wieder ganz andere Dinge ins Spiel. Dann gibt es für Google Docs spezielle Add-ons, die Sie zum Beispiel verwenden können. Oder ähm, Sie müssen tatsächlich ähm, ja das dann doch wieder manuell machen, also manuell die Literaturreferenzen in ihr, Ihren Text reinkleben. Ähm, dann ist es ähm, an der Stelle wichtig, welche Ein- und Ausgabeformate ähm, werden unterstützt. Also wie bekommen Sie Ihre Literaturreferenzen aus dem System wieder raus? Zum Beispiel, wenn Sie ein anderes System benutzen wollen oder das einem anderen Kollegen schicken wollen, damit er das dann importieren kann. Und Quellen, da ist die Frage, nun gut, Sie haben jetzt recherchiert, Sie landen auf der Seite eines Herausgebers und haben eine interessante Publikation gefunden. Wie kriegen Sie diese Publikation in Ihr System rein? Ja. Müssen Sie die Metadaten komplett von Hand eintippen, was ähm, eigentlich keinen Spaß macht und sehr fehleranträchtig ist? Oder haben Sie ein Tool, was auf Knopfdruck Ihnen ermöglicht, zum Beispiel Literaturreferenzen zu speichern? Das kommt ganz auf das Tool und auf die Webseite an, ob das funktioniert. Ja, also da können Sie sich im Bereich ähm, Sotero, Mendeley, You SiteUlike in diese Richtung mal umschauen. Die haben oft eine sehr gute Integration, um Daten ähm, von den Publishern zu übernehmen. Ähm, weiter geht es mit Such- und Strukturierungsmöglichkeiten. Wenn Sie sich nur eine kleine Bibliografie anlegen, ist das vielleicht nicht so spannend, also wenn es um 20 Publikationen geht. Ähm, wenn aber ganz viele ähm, Kollegen einer Arbeitsgruppe zum Beispiel ähm, dazu beitragen und es dann hunderte oder tausende Publikationen werden, dann kommen sie ohne eine vernünftige Suche eigentlich nicht weit und sie wollen vielleicht noch mehr haben, sie wollen eine hierarchische Strukturierung haben, sie wollen vielleicht Schlagworte vergeben können oder vielleicht sogar Notizen ähm, oder Diskussionen ähm, an eine Publikation dranheften können, um so Meinungen ähm, oder Empfehlungen für Kollegen ausdrücken zu können. Ähm, zum Abschluss noch zwei. Themen, ja, die man so ein bisschen kritisch sehen kann. Das eine ist, wollen Sie ein freies System oder ein proprietäres System? Ähm, und welchen Anbieter wollen Sie eventuell im Hintergrund haben? Anbieter deswegen, weil viele von den großen Systemen, zum Beispiel Mendeley, mittlerweile ähm, gekauft wurden. Mendeley in dem Fall von Elsevier. Und wenn Sie natürlich Forschung machen, wo Sie sagen, ja, das ist zum Beispiel Drittmittelforschung mit der Industrie und die Industrie legt sehr Wert darauf, dass keiner weiß, was Sie zum Beispiel für Literaturgrad lesen, weil das ja darauf hindeuten könnte, woran Sie forschen, dann können Sie vielleicht nicht so ein Online-System verwenden, wo jemand anders in die Datenpotenzial reinschauen kann. Da kann es sehr kritisch sein, habe ich Erfahrung gemacht, dass das nicht möglich ist. Sie sehen also, das sind sehr viele Kriterien, auf die Sie achten können oder müssen. Und ähm, wenn Sie kollaborativ arbeiten, ja, dann ist das nicht nur Ihre Entscheidung, sondern dann müssen Sie sich eigentlich absprechen mit Ihren ähm, Kolleginnen und Kollegen. Was passt für diejenigen am besten und wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und das ist leider nicht ganz so einfach und ich kann da auch keine ja, endgültige Lösung dafür anbieten. Ich kann nur so ein bisschen schauen und ich habe das hier versucht, ähm, Ihnen einen Überblick zu geben, was gibt es denn überhaupt und worauf sollten Sie achten? Ähm, möchte jetzt überleiten, zum zweiten Teil des Vortrags äh, den Lambert halten wird. Jetzt hört man mich? Ja, okay, wunderbar. Ähm, das irritierende Technik heute zum Teil. Gut, ich möchte direkt ähm, anknüpfen an das, was ähm, Robert zum Schluss gesagt hat, nämlich, dass man äh, letzten Endes eine... Ähm, Entscheidung bei diesen kollaborativen Tools treffen muss, auf der Grundlage, dass man das ja nicht nur für sich alleine entscheidet, wie es der Fall wäre, wenn man jetzt ganz alleine zum Beispiel eine Hausarbeit im Studium schreibt, sondern der Standardfall ist, man geht gemeinsam vor, das heißt, man muss irgendwie eine gemeinsame Lösung treffen. Und ich möchte jetzt übergehen zu dem Thema Cloud-Speicherdienste. Und ähm, da gilt das natürlich ganz besonders. Ja? Also wenn ich ähm, einen Dienst wie Dropbox, das ist vielleicht bekannt, oder später kam dann als großer Konkurrent dazu, Google Drive benutze, dann mache ich das vielleicht zunächst für mich selbst, dass ich meine Urlaubsfotos als Backup irgendwo habe, automatisch. Das ist eine schöne Sache oder ich habe das vielleicht auf verschiedenen Geräten. Aber diese Dienste bieten immer diese Funktion zugleich auch, dass ich Dateien, je nachdem wie ich möchte, mit anderen teilen kann. so Und da beginnt es kritisch zu werden. Ja, wir haben eine Diskussion, also ich kenne das so aus dem Bereich der Leute, die in diesem in diesen Infrastrukturen arbeiten, in Bibliotheken und Rechenzentren und so weiter, dass dann oft gesagt wird, naja, das ist ein ganz kritischer Punkt, da muss man aufpassen. Also man lässt sich auf deren Geschäftsmodelle ein, die Daten können ohne die eigene Zustimmung irgendwie abgezapft werden oder so, ist alles richtig, aber da habe ich neulich in dem Weblog des, des Apple-Bloggers, John Gruber, einen ganz schönen Beitrag gelesen, Sie finden das in dem Link-Pod, den Link dazu, wo er sagt, naja, es ist jedes Mal ein Kompromiss, den man eingeht bei der Benutzung dieser Dienste. Das Risiko, wenn man solche Dienste generell nicht benutzt heutzutage, äh, ist eben äh, Datenverlust. Ja? Also vielleicht einige von den Zuschauerinnen und Zuschauern, ähm, die sich noch an das Computern in den 90er Jahren erinnern können, die werden sich sicherlich daran erinnern, wie die Arbeit von Stunden oder Tagen oder Monaten verloren gehen kann, einfach wenn ein Gerät verloren geht oder kaputt geht. Und heutzutage kennen wir das kaum noch, eben weil wir diese Dienste haben, die im Hintergrund alle ohne unser Zutun und ohne, dass wir uns disziplinieren, ein Backup zu machen, einfach ein Backup anfertigen. Und damit ist das Problem weg. Ja, also das ist ein Risiko, was wir damit minimieren. Und John Gruber weist darauf hin, naja gut, das ist jedes Mal ein Kompromiss, den wir finden müssen. Das ist das Risiko, das wir minimieren mit solchen Synchronisationsdiensten. Das andere Risiko ist eben, dass uns eigentlich die Kontrolle über unsere Daten verloren zu gehen droht und äh, das muss man abwägen. Wir haben äh, im Leibniz Forschungsverbund Science 2.0, äh, in dem Robert Jeschke und ich auch mitarbeiten und viele andere mitarbeiten, äh, eine Umfrage gestartet, bei der sich herausgestellt hat, dass äh, unter den Forschenden in Deutschland äh, ganz, ganz überwiegend äh, Ja gesagt wird zu solchen Diensten. Ja? also Das heißt, äh, äh, in einer Umfrage haben viele Forschende äh, angegeben, also mehr als zwei Drittel der Befragten, dass sie äh, auch für ihre Arbeit, für ihre berufliche Arbeit an der Universität ähm, oder an der Forschungseinrichtung Dienste wie Dropbox und Google Drive benutzen. Ja? Also der Nutzen scheint doch sehr groß zu sein. Und ähm, damit äh, komme ich zu einer nächsten Frage, nämlich, ähm, also ich hoffe, man sieht die neue Folie hier, sollte aber eigentlich der Fall sein, dass ähm, die äh, Cloud-Speicherdienste auch nicht alternativlos sind. Ja? Robert Jeschke hatte in seiner Präsentation das sehr stark betont. Es gibt immer viele Varianten, es gilt das richtige Tool zu finden. Bei Google Drive und bei Dropbox ist das Schöne, ähm, dass die eine durchaus kritische Masse an Benutzern haben. Das heißt, das ist immer eine Sache, die schnell und einfach funktioniert, weil viele Kollegen wahrscheinlich auch Dropbox oder Google Drive benutzen, kann man sich schnell und einfach darauf einigen, das ist schön. Richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch speziellere Anwendungen, auch in diesem Bereich Cloud-Speicherdienste, bei denen bestimmte Risiken einfach geringer sind und die sich auch durchaus ähm, die es sich lohnt, näher anzuschauen. Ja, also drei Beispiele, die ich einfach ein bisschen wahllos mal einstreuen will, sind BitTorrent Sync. Ähm, das da werden wir den Link noch nachliefern in den Weblinks, äh, Fußnote hierzu. Die ganzen Folien bekommen Sie zum Schluss auch nochmal als Datei zum Download. Also, ähm, Sie brauchen sich jetzt nicht alles aufzuschreiben oder so zu merken. Bei BitTorrent Sync ist der Witz, dass man keinen zentralen Diensteanbieter hat. Das ist genau genommen kein Cloud-Speicherdienst, sondern ein Peer-to-Peer-Dienst. Und das Schöne daran ist, dass ich große Datenmengen, also über das hinaus, was ich bei Diensten wie Dropbox oder Google Drive kostenlos bekomme, miteinander teilen kann. Wenn ich also zum Beispiel bei bildgebenden Verfahren oder so große Datenmengen produziere, dann kann ich, und das tun einige auch, das ist durchaus ein, ein Szenario, was es in der realen Welt auch schon gibt, mit solchen Diensten dafür sorgen, dass auch solche größeren Dateien synchron sind zwischen mehreren Rechnern. Also probieren Sie aus, was für Sie passt. Ähm, BitTorrent Sync ist schon ein relativ ausgereifter Dienst dieser Art. Sie finden ansonsten auch zum Beispiel Dienste wie OwnCloud, was eine freie Software ist, die im Grunde genommen es Ihnen erlaubt, so etwas Ähnliches wie Dropbox für sich selbst nachzubauen auf Ihren eigenen Servern. Nur ist es halt freie Software, das heißt, Sie haben die Gewähr, dass Sie es sicher betreiben und dass kein Dritter Ihnen da Daten abzapft. Ja, Darauf wollte ich beispielhaft eingehen. Um letzten Endes nochmal ein, eine wichtige Abgrenzung zu treffen in der folgenden Folie, nämlich, dass ähm, wir hier im Moment darüber sprechen, was für Dienste dieser Art gut sind, um Publikationen von Dritten zu sammeln, gemeinsam und vielleicht auch Dritten zur Verfügung zu stellen, passiv. Ähm, das würde ich gerne abgrenzen zu äh, Systemen, die dazu da sind, selber Dinge zu produzieren. Also, Robert Jeschke hatte es schon kurz angesprochen, es gibt solche Systeme, bei denen es ähm, vor allem unterstützt wird, dass man gemeinsam einen Text schreibt und dann sehr genau Schritt für Schritt äh, nachverfolgen kann, wer was wann gemacht hat. Ja, ein Beispiel, was, was, was hier gefallen war, äh, heute schon, war Git, ja, also ein Versionsverwaltungssystem, mit dem sich sehr gut zusammenarbeiten lässt. Es gibt auch einen kommerziellen Dienst namens GitHub der äh, das Ganze ein bisschen vereinfacht, da kann man das im Wesentlichen im Browser sich anmelden und äh, anfangen, also in diesen Dienst und diese Art der Zusammenarbeit online einzusteigen. Worauf wir hier auch nicht weiter eingehen, weil das auch eher aus dieser Produktionsumgebungssicht, sage ich mal, eine Rolle spielt, ist die Frage der Archivierung. Also verwechseln Sie es bitte nicht. ja. Also ein Backup für sich selbst zu machen, damit die Daten, mit denen man arbeitet, nicht flöten gehen, ist etwas anderes als Dinge zu archivieren. Beim Archivieren denken wir eher an ähm, die Möglichkeit für Dritte, irgendwann später einmal Arbeitsergebnisse wieder aufzugreifen, Publikationen wieder aufzugreifen und das ähm, bieten als integriertes Feature solche Dienste wie Dropbox oder Google Drive natürlich nicht. Da muss man sich selber nochmal extra Gedanken drüber machen und in der Tat wird auch diese Frage der Nachhaltigkeit und der Archivierung von Forschungsdaten im Rahmen dieser Reihe hier der Open Video Lectures auch nochmal gesondert eingegangen. Last not least, haben Sie, wenn Sie selber Dinge produzieren, ja auch die Anforderung, dass Sie nicht nur PDF-Dateien betrachten wollen oder vielleicht darin eine Annotation machen wollen, sondern Sie wollen noch auf eine viel tiefere, vielleicht auch komplexere Art mit verschiedenen Anwendungen arbeiten. Es stellt sich immer die Frage, wie passt das zusammen, wie, wie bindet sich die Anwendung ein in das System, was man da verwendet zum Versionieren und zum Zusammenarbeiten. Ja, gehen wir weiter. Die nächste Folie. Ich möchte ähm, äh, kurz ein paar Kriterien nennen, die vielleicht wichtig sind für die Frage, wie äh, man jetzt gemeinsam, also Publikationen sammelt alleine, gemeinsam, sie miteinander teilt, damit arbeitet. Zunächst mal ist eine Sache äh, ganz klar erkennbar, die ist so äh, offensichtlich, dass es fast so trivial ist, sie anzusprechen, ja, aber es ist ganz klar, dass wir alle dazu neigen, auf unserem eigenen Rechner sozusagen, also den Notebook-Rechner, auf dem wir normalerweise arbeiten, Dateien herunterzuladen und Dateien, mit denen wir später möglicherweise arbeiten, die dort zu sammeln. Ja, also ich glaube, wenn man eine eine Erhebung machen würde, wie es auf den Festplatten von vielen Forschenden aussieht, da würde man äh, oft viele äh, ja, umfangreiche Plantagen von PDF und anderen Dateien finden. Und das hat gute Gründe, glaube ich, weil äh, solche Desktop-Systeme zum Beispiel die Möglichkeit bieten, eine Volltextsuche zu machen. Also wir wollen gar nicht jedes Mal unbedingt ins Web gehen, um Dinge wiederzufinden, sondern wir sie schon haben reicht die Volltextsuche auf dem eigenen Rechner, wir möchten die Dokumente da haben und per Copy and Paste Dinge daraus zu entnehmen, wir möchten Dinge auch online lesen zu können auf der berühmten Zugfahrt, wo es kein Netz gibt, wir möchten darin persönlich für uns selbst annotieren können und so weiter. Und natürlich ist eine weitere Anwendung, indirekt klang das auch schon an, dass es eine Schnittmenge gibt zwischen der Verwaltung bibliografischer Metadaten mit solchen Systemen wie zum Beispiel Citavi, viele von Ihnen kennen das, haben wir schon festgestellt, und dem Sammeln von Publikationen. Ja, also wir haben heute in Literaturverwaltungsanwendungen das als Standardfeature, dass ich Dateien sammle, sie so lokal speichere und eine Verknüpfung herstelle zwischen einem Datensatz, wo sozusagen reichhaltig, also die bibliografischen Metadaten, möglicherweise eigene Schlagworte, text, Exzerpte und so weiter verknüpft sind mit der jeweiligen Datei. Und last not least, ein weiteres Kriterium, eine weitere Frage, ist natürlich das gemeinsame Sammeln und das wieder zugänglich machen von dem, was man gesammelt hat für Dritte. Da sieht es so aus, dass wir auf der einen Seite natürlich heute ganz starke Tools haben, die dieses Publizieren von äh, Bibliografien, also von Listen mit Literaturangaben, äh, die das sehr, sehr gut unterstützen. Ja? Also ähm, in dem Diagramm von Robert Jeschke, wenn Sie sich daran erinnern, hatten Sie solche Dienste wie ähm, Mendeley oder heutzutage auch EndNote mit der EndNote-Web-Komponente, die also genau solche Szenarien auch berücksichtigen. Und ähm, was aber eben äh, nur eingeschränkt möglich ist bisher, ist das gemeinsame Teilen von Publikationen, die man gesammelt hat. Also äh, aus urheberrechtlichen Gründen machen die meisten Anbieter von Literaturverwaltungsdiensten das heute so, dass man in einer beschränkten Gruppe die Daten miteinander teilen kann. Und selbst da ist es so, dass es gerade in den letzten Monaten einige ganz interessante äh, Vorgänge gegeben hat, dass also große publisher dann also äh, derartigen Webdiensten hinterhergegangen sind und versucht haben, ähm, äh, solche Features zu unterdrücken oder äh, darauf zu drängen, dass also ähm, äh, PDFs nicht so ohne weiteres, nicht so einfach, nicht zu einfach über solche Dienste zugänglich gemacht werden dürfen. Ähm, wie geht man heute damit um? Okay, ich habe auf der einen Seite die Möglichkeit, ich habe meine sowieso begrenzte Gruppe, mit der ich zusammenarbeiten kann, mit denen ich auch gemeinsam mir Dokumente teile. Das ist ganz klar. Daneben habe ich eben die vorhin äh, besprochenen Möglichkeiten, über mh, Dinge wie Dropbox oder so, natürlich Dateien miteinander zu teilen. Beides zu vermischen, wird dann schwierig. Ja, Also jetzt, äh, da kommen wir in so einen Randbereich und äh, da möchte ich auf die charakteristischen Probleme, die Sie vielleicht auch selber schon kennengelernt haben, eingehen. Eine ganz wichtige Faustregel ist, dass solche SQL Dateien wie sie von zum Beispiel Citavi oder Zotero verwendet werden, um auf der eigenen Festplatte bibliografische Metadaten zu verwalten, dass ich die natürlich nicht in einem gescherten Ordner miteinander teilen darf. Ja, also wer das versucht hat, findet also, man findet also in Foren viele, viele Klagelieder von Benutzern, die das vergeblich versucht haben. Das kann zu schlimmen Folgen führen. Tun sie es nicht sondern teilen Sie nur natürlich ähm, statische Dokumente miteinander in solchen Ordnern. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn Sie ähm, solche Features brauchen wie ähm, eine Datenbank, in der Sie mit geteilten Rollen gemeinsam bearbeiten können, verwenden Sie solche Dienste wie Bibsonomy oder eben die einschlägigen Kollaborationsfeatures von Diensten wie Mendeley, EndNote oder Sotero, die das auch alle mehr oder weniger erlauben. Was Sie tun können, ist, dass Sie... Ähm, Links zu Dokumenten in Ihrem lokalen Ordner, da es sich um relative Links handelt, ähm, gemeinsam halten können. Also ich kenne nicht viele, bei denen ich das als Szenario so auf freier Wildbahn äh, gehört habe, dass sie es machen. Prinzipiell möglich ist es aber. Ja? Also Sie haben relative Pfade, mit denen Sie ähm, äh, die Möglichkeit haben, einerseits die Dokumente miteinander zu teilen, andererseits aber ähm, ähm, die bibliografischen Metadaten mit den jeweiligen Rollensystemen der Systeme selbst gemeinsam zu bearbeiten. Möglich ist es grundsätzlich. Als abschließende Empfehlung möchte ich nochmal das unterstreichen, worauf Robert Jeschke auch schon kurz eingegangen war. Wenn Sie auf dieses Festhalten von Publikationen für sich selbst oder für andere besonderen Wert legen, dann ähm, werfen Sie einen genaueren Blick auf Sotero. Sotero hat zum Beispiel die interessante Eigenschaft, dass Sie ähm, nicht nur PDF-Dateien speichern können, sondern dass Sie HTML-Sichten von Forschungsprodukten, von Artikeln und das wird Ihnen immer häufiger geschehen, dass das, das also äh, ähm, vielleicht nicht nur Dinge aus dem Weblog oder aus der Wikipedia, sondern auch ähm, Forschungspublikationen im HTML-Format daherkommen, äh, dass Sie die auch sehr gut darin speichern und verwalten können. Ja? Also, äh, und das ist ähm, nicht zu unterschätzen, weil gerade solche Dinge wie ähm, wirklich eins zu eins später Daten daraus zu übernehmen und nachnutzen zu können, das ist bei einem ähm, HTML-Kontext auf jeden Fall einfacher und bietet sich an. Schauen Sie sich das mal an. Ja, mir bleibt zum Schluss ähm, von äh, meinen paar Worten hier nur noch mal zu betonen, dass äh, vieles von dem, was hier jetzt gesagt worden ist, auch in dem Handbuch co das kollab kollaborativ geschrieben worden ist und auch immer noch weiterentwickelt wird, äh, zu finden ist und natürlich in der kommenden Sitzung hier in dieser Reihe zum Thema Arbeiten mit Literaturverwaltungsprogrammen, wo eben gerade dieser Aspekt mit strukturierten Daten zu arbeiten, ähm, weiter, ähm, weiter äh, eingegangen werden wird. Ja? Also, hier kam zum Beispiel schon eine Frage rein, das will ich schon mal vorwegnehmen, das kam kam jetzt aus dem Publikum hier auf. Was ist denn mit Evernote? Ja, Sehr gute Frage, viele arbeiten kollaborativ mit Evernote, das ist sicher ein ganz interessantes Produkt, aber Sie haben dort diese interessante Einschränkung, dass Sie mit strukturierten bibliografischen Daten, die es Ihnen dann eben erlauben, ähm, automatisch in einem bestimmten Zitierstil eine Referenz einzufügen in Ihr Word-Dokument, was ähm, das also nicht erlaubt, ja. Und genau diese besonderen Features und was man damit machen kann und wie das geht, das wird dort also Thema sein. Damit möchte ich schließen. Wir verabschieden uns in eine ganz kurze Pause. Bleiben Sie dran. Man sieht und hört uns, hoffe ich. Ja, okay, ich bekomme hier ein bestätigendes Zeichen. Dann kann es schon weitergehen. Ja. ja, hallo Robert hier in der Runde. Alles klar. Ähm, ja, fangen wir vielleicht an mit ähm achso ja, ich habe das jetzt schon vorweggenommen. die Frage mit dem Evernote. Ne? Ja, sehr gut. Ja, okay, gut. <lacht> dann, dann nehmen wir doch äh, als erstes vielleicht eine Frage, die schon vorab reinkam ähm, und zwar, äh, da könntest du vielleicht ganz gut was dazu sagen, nämlich wie könnte so ein Szenario aussehen, dass man Git mit, ähm, äh, zum gemeinsamen Verwalten einer Bibliografie verwendet. Kannst du es vielleicht nochmal schildern? Ja, oh. ähm, man muss sich im Wesentlichen auf ein textbasiertes äh, Format einigen, mit dem man Literaturreferenzen verwaltet. Ähm, beispielsweise das RIS-Format oder von EndNote gibt es ein ähnliches Format. Ähm, oder man kann auch Bibtech nehmen, klassischerweise natürlich. Ne? Ähm, oder Biblatech gibt es. gibt noch viel mehr Formate, die textbasiert sind. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, und dann checkt man eine oder mehrere dieser ähm, Textdateien auf äh, GitHub ein. Und ähm, andere Kollegen können die dann auschecken, können sie ändern. Und man sieht jedes Mal, wenn die dort was ändern, auch die Änderungen reinkommen. Hat viele Möglichkeiten. Ähm, zu sehen, die Änderungen zu vergleichen und vor allen Dingen, man kann jederzeit zu alten Versionen zurück. Also wenn jemand mal einen Fehler macht oder was löscht aus Versehen, kommt man jederzeit wieder zurück. Und ähm, das Nette ist, wenn man einmal bei so textbasierten Systemen ist, dann kann man auch leicht ähm, seine Publikationen gleich in GitHub lagern und ähm, dort kollaborativ arbeiten. Zum Beispiel indem man Markdown benutzt, ähm, was ähm, sehr leicht über Pandoc eine Integration ähm, von Literaturreferenzen ermöglicht. Das ist sehr komfortabel, muss ich sagen. Oder ähnlich natürlich ein bisschen ausgefeilter, mit mehr Möglichkeiten, LaTeX ähm, und BibTeX ähm, in Kombination. Ähm, aber wem das zu so kompliziert ist, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich Markdown und Pandoc mal anzuschauen. Ja Robert, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist äh, jetzt so eine Welt, äh, gut für, für alle, die so auf der Kommandozeile zu Hause sind und sowieso äh, ja. die technischen Möglichkeiten voll ausschöpfen wollen, ist das eine interessante Variante. Für andere wahrscheinlich dann eher Systeme, wo äh, das mit so einer Rollen- und Rechteverwaltung ein bisschen vorbereitet ist, die haben vielleicht auch eine Aktualisierungsfunktion hier und da. Man hat dann weniger Kontrolle, ja, aber möglicherweise, ja, ja. okay. Äh, ja gut, das, ist, das hängt dann sehr davon ab, wer man ist ja, und was man... Richtig, es ja. hängt davon ab, ähm, welche Tools man nutzt ähm, ja. und worauf man auch bereit ist, sich einzulassen. Ja, ja, ähm, ja. ja. Mhm. Wenn man sowieso zum Beispiel auch durch den Publisher... Ähm, Manchmal oft an Word festgelegt ist, das ist ganz oft der ja. Fall. Man kriegt ein Template von Word und der Publisher sagt, wir wollen Word haben. Ähm, dann bieten sich diese Formate nicht unbedingt an. Dann braucht man ein anderes Tool, was gut mit Word zusammen funktioniert und muss dann da irgendwie schauen, dass man das kollaborativ hinbekommt. Ne? Ja, ja, mh, mh. genau, genau, ja. Ähm, hattest du dir jetzt noch Fragen rausgepickt oder wollen wir sonst weitermachen? Ja, ja genau, eine, genau, genau. Richtig, richtig. Ähm. Jetzt haben wir hier die Frage, können Sie bitte noch einmal Sotero und Mendeley miteinander vergleichen? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Robert, möchtest du da vielleicht eine Einschätzung abgeben? Ich bin abgeben? gar nicht so der große also Benutzer von beiden, <lacht> okay, aber ähm, ich glaube, der Vorteil von beiden ist auf jeden Fall, dass sie ähm, vergleichsweise plattformunabhängig sind. Ne? Also Das, das funktioniert ähm, ganz gut auf verschiedenen Plattformen. Ähm, Sotero ist halt an den Browser, ich glaube an den Firefox auch immer noch gebunden. Ja, inzwischen nicht mehr ganz. Nicht also mehr so es ist so, äh, gibt so eine Standalone-Version. Ich habe das bei mir in dem Google Chrome auch drin. Wunderbar, ja, Das ist dann ja. so als Plugin und das, das geht eigentlich auch ganz glatt. Ja, ja und ähm, wie sieht es bei Sotero mittlerweile aus mit ähm, Volltexten, PDFs verwalten, kannst das auch? Ja, das, das kann es sogar ganz gut, also es ist eine ganz schöne Geschichte, das hat dann so, aber das, das hat Mendeley glaube ich auch. Mende Mendeley fing man, ja damit an. Also ja, genau. PDFs, genau. genau. genau und, und die können dann die Metadaten aus den PDFs auslesen, äh, was natürlich eine bequeme Sache ist, wenn man eh diese Hamsterhaltung hat, dass man alles sammelt, <lacht> <lacht> dass genau. man so rum anfängt. Ne? Das geht mit beiden ganz gut. Okay. Ich muss sagen, ich bin äh, selbst vorwiegend Sotero-Anwender ja. und finde Mendeley eben schön. Äh, also, ein, ein bestimmtes Feature, was ich bei Mendeley sehr schätze und benutze, ist eben, dass ich für mich selbst meine eigene Literaturliste, meine eigene Veröffentlichungsliste damit pflege. Das ja. kriegen die wiederum gut hin. Und ja. ich kenne, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, in meinem Umfeld, als ähm, Mendeley von Elsevier gekauft wurde, ja. hat das für einige gezückte Augenbrauen gesorgt. Richtig. Und richtig. einige meinten dann, ja, oder. Dann, dann kam doch eine Welle von Leuten, die gesagt haben, die alternativen haben. Also da hat man auch viele Diskussionen im Netz gefunden. Ja, genau. Und da genau. sind, denke ich, auch viele zu Zotero gegangen. Wir haben das auch bei Bibsonomy gemerkt, auch da sind Nutzer gekommen. Also ja, genau, genau. Weil, weil ich meine, Zotero ist eben so, so ein, ein, ein Musterbeispiel für äh, eine sehr anspruchsvolle Anwendung, die eine Menge kann, die eben aus diesem Bereich freie Software kommt. Genau. Ne? Mit ja. dem offenen Quellcode. Richtig, genau. Ja, ja. Hm. Gut, schauen wir doch noch mal rein, was wir noch weiter haben hier. Ich sehe hier als Frage, gibt es Anwendungen ähnlich Etherpad, auf denen man gemeinsam arbeiten kann, wenn das dann das Ergebnis in gängige Textverarbeitungs- oder Satzprogramme wie Word oder LaTeX übernehmen kann? Ja, das gibt es. Ähm, es gibt WriteLaTeX. Ähm, das ist, glaube ich, das, ähm, das äh, beste Beispiel dafür. Das ist tatsächlich exakt wie Etherpad, nur man schreibt äh, latex quellcode und man sieht auch direkt ähm, das kompilierte Ergebnis jederzeit. Ich glaube, WriteLaTeX heißt das auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, jeden Fall, ich, ja. ja, ja. habe ich mhm. den richtigen Namen im Kopf. Ja. Ansonsten kann man Etherpad tatsächlich auch ähm, ganz gut exportieren. Ich weiß, es gibt Export in verschiedene Wiki-Formate. Es gibt äh, Export äh, auch wieder zu Markdown und dadurch über Pandoc natürlich fast überall hin. Ähm, Google Docs ist auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, das geht eher in, in Richtung Word. Ne? Also ich würde sagen, Google Docs ist sozusagen das Online-Word und breit latech ist das Online-Latech. Ja, ich ja. glaube, diese zwei, drei Sachen Vielleicht können wir kurz für die Zuschauer noch erklären, ähm, äh, Etherpad ist ja auch eine freie Software, richtig? richtig. die als Web-Anwendung, ich kann im Prinzip auf meinem eigenen Server bei mir im Institut natürlich mir so ein Etherpad installieren. Ansonsten kann ich mich aber auch umschauen und sehen, dass zum Beispiel die Open Knowledge Foundation oder so mhm. sowas als Service einfach anbietet. Genau. Und je nachdem, was, was, was die für eine Version installiert haben, hat es vielleicht bestimmte Features oder auch nicht, zum Beispiel diesen Export in verschiedenen Formaten. Aber im Grunde genommen ist es da und gerade dieses Jahr zeitgleich vielleicht während eines Seminars in so einem Setting zum Beispiel oder in so einem Sprint gemeinsam was zu schreiben, da, da ist das dann sehr hilfreich. Ne? Und, und genau das äh, ist, geht seit neuestem auch mit Weitlatech. Also WhiteLatech der Quellcode ist mittlerweile frei. Wenn man einen, einen guten Admin am Institut hat, der kann einem das schnell installieren. Wir haben das ausprobiert. Also der lädt sich das runter, installiert das und dann kann das ganze Institut ähm, reitlattig benutzen und zusammen ähm, latisch Dokumente schreiben. Das ist sehr schön. Ja, ja, das ja. Das ist sehr interessant. Ja, ja. Ich glaube, da da wird noch viel passieren in der nächsten Zeit. nicht? Das, ja. Ja. Ansonsten äh, ge gehen wir noch mal schnell hier weiter durch, damit wir ein paar Dinge noch, noch äh, bearbeitet bekommen. Ja. Hier gab es die Frage, mh, gibt es Ideen für die Lösung nachhaltiger Datensicherung? Da bin ich, da bin ich jetzt ganz, ganz vorsichtig, Robert. Ich, ich weiß nicht, ob du, du darfst natürlich gerne was sagen. Ansonsten würde ich lieber sagen, äh, das ist wirklich ein großes Thema für sich. Ja? Äh, Einerseits das, ich glaube, da seid ihr an der Bibliothek natürlich die Richtigen, um darauf äh, Antworten zu geben. Mhm. Ähm, andererseits so sozusagen die, die nachhaltige Datensicherung für zu Hause ist ähm, ähm, ein verteiltes Versionssystem, ganz sicher. Ähm, ja, weil ja. man dort auf jeden Fall erstmal nichts verliert und natürlich auch davon wieder Backups machen sollte. Ähm, man kann natürlich auch darauf vertrauen, dass zum Beispiel Dienste wie GitHub ähm, eine gute Datensicherung haben und dass, wenn man dort seine Daten liegen hat, dass die auch nicht verloren gehen. Aber auch da kann man ähm, leicht ein Backup machen und sich das ähm, selber irgendwo nach hinsichern. Auch, auch zum Beispiel mit OwnCloud. Ja. Ja, ja, ja, genau, genau. Das ist sicherlich richtig. Gut. Ähm so, und jetzt gibt es hier eine Frage, da bin ich. Äh Ganz äh, habe ich große äh, Fragezeichen über meinem Kopf. Gibt es SharePoint-Lösungen, SharePoint, die eine gemeinsame Literaturverwaltung und Dokumentzugriff ermöglichen? Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt äh, aus dem Kopf heraus nur, dass es ein recht etabliertes Microsoft-Produkt ist für die Zusammenarbeit. Aber ich kann gar nicht, oder kannst du vielleicht, Robert, was du sagen? Ich ah, ja. kann leider auch nicht mehr dazu sagen. <lacht> okay, ähm, okay. Ich weiß auch, dass es ein Microsoft-Kollaborationstool ist, aber ich kann leider nicht sagen, ja. ähm, was es dort für Lösungen gibt. Ja. Ähm, was man eventuell ausprobieren kann, aber da wäre ich sehr vorsichtig damit, ähm, ist, wenn man solche Lösungen wie zum Beispiel EndNote oder Citavi benutzt ähm, und die ihre Datenbank auf so einem verteilten Verzeichnis speichern. Ähm, ich fürchte, das gibt Probleme, wenn mehrere Leute gleichzeitig das Tool dann benutzen, aber prinzipiell könnte das funktionieren. Ja, ja. Da könnte man dann SharePoint zum Beispiel einbinden. Mhm. Aber das mhm. ist keine dedizierte Lösung, sondern es ist einfach ähm, eher eine Notlösung. Ja, ja. Ja, wir sind, glaube ich die Fragen ganz gut durch. Ach so, ja, ja, ja, ja, stimmt, stimmt. Kommen. Genau, ja. Ja, das ist, das ist ja fast eine, eine zeitliche Punktlandung hier. Richtig, Fantastisch. Ja. Und, und Sie haben also gemerkt, ja, wir zahlen auch den Preis der Offenheit. Hier kommen auch Fragen, wo wir auf Anhieb gar nicht erschöpfende Antworten Richtig, wissen, weil das genau. ist halt wirklich live und interaktiv hier. Und ja, schön. Ich würde sagen, Robert, vielen Dank schon mal. Ja, danke für die Einladung, Lambert. Ja, sehr gerne. Und ich hoffe, es geht so interessant weiter in dieser Reihe. Sie finden auf unserer Website schon die Einladung zu den nächsten Terminen mit den jeweiligen Themen und Referentinnen und Referenten. Sie können im Anschluss die Folien, die Robert und ich verwendet hatten, herunterladen. Sie können natürlich auch noch ein Weilchen hier im Raum bleiben. Also wir bleiben vielleicht auch noch ein paar Minuten drin. Und wenn Ihnen doch noch eine Frage einfällt, ich glaube, können wir vielleicht noch darauf eingehen dann online. Im Textchat und ähm, ja, dann hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat. Denken Sie dran, Sie können sich gerne auch eintragen auf der Website mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse, um sozusagen auf dem Laufenden zu bleiben über das, was wir hier tun. Und äh, ja, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen am Bildschirm und äh, ja, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Und tschüss und schönen Tag noch. Tschüss.